Willkommen zu einem neuen Video von den Testoleros zum Thema Honey Gain. Ob denn bei Honey Gain die Auszahlung funktioniert, das seht ihr nach dem Intro. Also das ist geschafft, endlich äh, haben wir da 2 Euro zusammengekratzt bei äh, Money SMS und ähm, wir werden jetzt mal die Kohle anfordern und mal schauen wie lange das dauert und ob es überhaupt funktioniert bei Money SMS Geld ähm, abzuheben. So und zwar hier sehen wir schon die App Money SMS, da klicken wir einfach auf und dann gehen wir mal hier auf Guthaben und da steht es auch schon 2,07 Euro verdient ja und dann klicken wir hier einfach auf Abheben. Zahlungsmethode hinzufügen. Nehmen wir gleich PayPal. Dann klicken wir hier unten auf Zahlungsmethode speichern. Berechnungsadresse erfolgreich aktualisiert. Dann klicken wir hier auf und hier unten auf abheben. Auszahlungsantrag angenommen. So, hier unten steht es auch. Abheben, anfragen. 2,07 Euro am 6. November genau okay so dann lass uns mal einmal gucken ob wir eine e-mail bekommen haben nee und dann gucken wir nochmal bei paypal Hier steht 2,07 Euro Und zwar hier auf der rechten Seite sieht das schon Telco Telekom im mehr 6 November Zahlung erhalten ähm, Hier steht doch schon Money SMS Also hat funktioniert, wunderbar Geil So also wie ihr gesehen habt, die Auszahlung hat geklappt, wunderbar Ich gebe Money SMS 4 von ja, vier von 5 Sterne Das hat halt ewig gedauert Ich kann ja mal kurz gucken also am 10.6. 10 habe ich mich da angemeldet. Und heute haben wir den 6.1. Also das dauert ewig, bis man 2 äh, Euro zusammen hat. Auch wenn es nicht viel Arbeit ist. Aber also so richtig lohnen. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber die zahlen halt aus, sehr gut, ja erfüllen alle ihre Versprechen, man verdient halt äh, Passiv Geld und yo, der Link hier äh, zu Honeygain ist hier unter dem Video und Leute, das Wichtigste ist es, diesen Kanal zu abonnieren, ich schwitze schon, so freigend ist es, ja, also verpasst keine Videos mehr von uns, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt, dann gebt da dem Video sehr nur einen Daumen hoch. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.